Der Nationalpark Valgrande gilt als das größte Wildnisgebiet des gesamten Alpenbogens. Das von hohen Bergen hufeisenförmig umschlossene Terrain liegt in direkter Nachbarschaft zum Lago Maggiore. Nach einer elfstündigen Fahrt im Nachtzug starten wir in Beura im Ossola-Tal. Ja, aber das, sag mal, das Konto, was ist denn, wo müssen wir denn jetzt hin? Dahin oder dahin? Refugio. Okay. Was für, das, kann, das kann ja fast nicht sein. Nicht mit dem Gepäck. Nö, nicht mit Gepäck. Nee. Vorräte für sieben Tage, Ausrüstung und Wasser machen unsere Rucksäcke schwer. Gleich heute erwarten uns 1440 Höhenmeter an Aufstieg. Anfangs verzögert noch die Maronenernte unser Vorwärtskommen. Jürgen und Hans hat die Sammelwut gepackt. Ja. Relikte der Vergangenheit tauchen auf. Ruinen einer Alpsiedlung, die wir neugierig erkunden. Das ja. scheint noch sogar eines der jüngeren Gebäude zu sein. Biwakos, kleine Hütten mit einfacher Ausstattung, ermöglichen Wanderern das Übernachten in dieser unzugänglichen Region. Das bivako Pozzo. Wir haben unser Tagesziel erreicht. Für Valgrande-Verhältnisse herrscht hier ein gehobener Standard. Aber hat auch sowas für sich so, ne? Die wir freuen uns über die tolle Ausstattung und genießen die fantastische Aussicht. Lecker Essen, Risotto gibt's, mm. Viel <lacht> Abends gibt es da noch etwas besonderes, geröstete Maronen. Nach einer angenehmen Nacht geht es am nächsten Morgen kurz vor 10 weiter. Unser Wegverlauf liegt noch im Schatten, kühle 11 Grad erleichtern unseren weiteren Aufstieg. Unterwegs fassen wir auf der Alp Corte Vecchio Wasser. Es ist nicht sicher, ob die Quelle bei unserem Tagesziel, dem Bivacco Tag, läuft. Fast 4 Liter Wasser machen den Rucksack wieder schwer. Unser Weg schlängelt sich auf ca. 1700 Metern an den Bergflanken entlang. Wir werden heute den Eingang zum Nationalpark durchschreiten: die Scala di Raguzale. Vorher machen wir eine Pause an der verfallenen Alpe Menta. Also das zum Entwässern, aber zum Entwässern auf jeden Fall. Das kommt mir auch Dann kommt der Augenblick, auf den ich mich schon seit Wochen freue. Die Scala di Ragozale. Ein beeindruckendes Bauwerk. Vor 300 Jahren schufen die Bauern sich hier einen Zugang für ihr Vieh. Gewaltige Felsplatten wurden zu einer Treppe aufgeschichtet. 1880 wurde das Bauwerk letztmalig instand gesetzt. In den oberen Teil der Wand schlugen die Elbler schließlich Stufen und eine Bresche in den Felsen. Der Eingang in den Nationalpark Walgrande. Das größte Wildnisgebiet der Alpen. Direkt unterhalb liegt das kleine Biwako Raguzalem, ein idealer Ort für eine Kaffeepause. Das Bivako ist neu renoviert und bietet Standardausstattung. Etwas Geschirr, ein Tisch und ein Ofen. Im ersten Stock befinden sich wie in den meisten Bivakkos die Schlafplätze. Unser Weg schmickt sich an die Flanke der Testa di Menta und biegt dann nach Südwesten auf einen Grad Richtung Pizzo ab. Kurz vor dem Bivakum Otak haben wir Holz für den Hüttenofen gesammelt. Nur drei Hütten im Nationalpark werden mit Holz beliefert. Otak zählt nicht dazu. Als wir ankommen, treffen wir auf nette Gesellschaft. Maximilian und Hendrik aus Berlin übernachten hier, mit ihrem Bergführer Tim Schor. Tim ist einer der besten Gebietskenner des Nationalparks und bietet geführte Wildnistouren in der Region an. Wer sich für Touren auch abseits der bekannten Wege interessiert, ist bei ihm genau richtig. Am nächsten Morgen. Tim, Hendrik und Maximilian sind schon vor uns aufgebrochen. Nach dem Frühstück sind auch wir auf der Piste. Es geht abwärts durch schönen Buchenwald. Kaum vorzustellen, dass für ca. 70 Jahren hier kein einziger Baum stand. Das Val Grande wurde damals intensiv für die Almwirtschaft genutzt. Holzfäller schlugen nach und nach die Bäume, rodeten Tal für Tal. Der Wald, durch den wir laufen, ist jung. Ein Menschenalter. Wir folgen dem Weg Richtung Val Rossa, bis wir den Fluss überschreiten müssen. Der Wasserstand ist zu dieser Jahreszeit nicht hoch. Seit Wochen herrscht eine Trockenperiode. Die kleinen Zuläufe plätschern nur gemächlich ins Tal. Wir machen eine Pause am Rio Biordo und stoßen auf die Reste einer alten Seilbahn. Plattformen und Seilbahnreste findet man an vielen Stellen im Nationalpark. Mittels Schwerkraft ließen die Holzfäller ihre Stämme an den Stahlseilen zu den Sammelpunkten gleiten. Nach einigen hundert Höhenmetern erreichten wir die Alpe Wald. Hier stehen die Reste eines 2016 abgebrannten Bivakos. Jan Frei, ein Eremit, lebte über Jahre in diesem Gebäude, bis er im Juni 2015 auf tragische Weise an einer Vergiftung starb. Weiter Richtung Bocchetta di Wald. Trotz Oktober macht mir die Sonne zu schaffen. Es ist heiß beim Aufstieg. Oben angekommen wieder der allgegenwärtige Monte Rosa. Von hier geht es nur noch hinunter bis zum Bivaco Bondolo. Das Gebäude ist groß und verfügt sogar noch über Nebengebäude und einen angrenzenden Stall. Jürgen macht Feuer und versucht, einzuheizen. Draußen geht mittlerweile die Sonne unter. Nach einer Weile zeigt sich, der Kamin ist chancenlos gegen das riesige Gebäude. Trotzdem haben wir eine gemütliche Hüttenatmosphäre. Wie in allen Biwakos steht auch hier die unvermeidliche, schwere Holztruhe für die Lebensmittel. Weder Rucksäcke noch Packbeutel bieten ausreichenden Schutz vor den Mäusen, die in allen Biwakos heimisch sind. So verschwinden auch unsere gesamten Nahrungsmittel in der Truhe. 9 Uhr am nächsten Tag. Wir haben einen steilen Weg zu Bocchetta di Cavalla vor uns. Die Morgenkühle erleichtert den anstrengenden Aufstieg. Nach ca. 40 Minuten ist der erste Anstieg des Tages geschafft und wir genießen die Sonne. Die nächste Station ist die Alpe Kavala, wo wir Wasser fassen. Es geht weiter runter ins Valduana. Ferienhäuser und eine Fahrstraße zeigen an, dass man nicht mehr weit von der Zivilisation entfernt ist. Biegt man hier links ab, erreicht man nach einigen Kilometern den kleinen Ort Malesco. Wir biegen nach rechts ab. Dieser Weg war von jeher eine der Hauptrouten ins Val Grande und wurde mit der Gründung des Nationalparks 1991 als erstes instand gesetzt. Nach vielen Stufen passieren wir die Alp Cortinovo. Von hier ist es nicht mehr weit bis zum Bivaco Scaredi. Scaredi liegt auf der Hauptroute und ist während der Saison fast immer belegt. Wir haben Glück. Die Tagestouristen sind bald weg und wir haben diesen tollen Ort für uns allein. Hans und Jürgen besteigen noch die nahegelegene Chima della Laurasca, den vierthöchsten Berg des Parks. Von oben bietet sich ein toller Blick. Dann geht es zurück zum Biwaku. Abendstimmung kommt auf. Wir genießen den Ausblick und richten uns langsam in unserer Hütte ein. Morgen. Wieder ist Reinemachen angesagt. Die Bivakos sind grundsätzlich sauber zu hinterlassen, auch wenn man sie dreckig vorgefunden hat. Ein Beispiel geben ist das wenigste, was man tun kann, um diese wunderbaren Unterkünfte zu erhalten. Unser nächstes Etappenziel, die Alpes ist in Sicht. Früher war das größte Gebäude als Bivaku zugänglich. Neuerdings wird diese Alp im Sommer wieder bewirtschaftet. Ob das mit dem Grundgedanken eines Nationalparks zu vereinbaren ist, bleibt umstritten. Für Wanderer ist hier nur noch ein Raum mit zwei Betten verfügbar. Am Gebäude ehrt eine Tafel die gefallenen italienischen Partisanen, die hier im Juni, Juli 1944 ums Leben kamen. Es sind Spuren der dunklen Vergangenheit des Val Grande. Vor über 70 Jahren war die Region Schauplatz erbitterter Kämpfe. Partisanen auf der einen und italienische Faschisten und deutsche Besatzungstruppen auf der anderen Seite. Das nur über Saumpfade zu erreichende Gebiet in der Nähe zur Schweiz bot sich als Rückzugsort für Widerstandskämpfer geradezu an. Auch heute ist das Walkrande eine Zuflucht. Diese Schafe haben sich selbstständig gemacht. Der Abtrieb der Herde ist zu dieser Zeit schon längst abgeschlossen. Ob sie den Winter hier überleben werden? Wir gehen weiter Richtung Val Portaiola. Gämsen tummeln sich hier. Ich versuche sie mit meiner kleinen Kamera ohne richtigen Zoom einzufangen. Immer mehr von links. Und da unten rechts, jetzt siehst du, die Ansgar sind vier Stück und mit einem kleinen oder fünf. Die hören auch unten ab. Der Nachzügler. Kurz vor den Ruinen der Alpe Porcelli befinden sich wunderbare Badebecken. Wir nehmen ein, wenn auch nur sehr kurzes, Bad in dem eiskalten Wasser. Es geht immer weiter runter, über 1000 Höhenmeter Abstieg sind es heute bis zu unserem Tagesziel. Bei den Resten der Alpe Portaiola erinnert eine Tafel an den tragischen 20. Juni 1944. Im Morgengrauen will die Gruppe des Partisanenführers Soperti nahe der Alpe den angeschwollenen Fluss überschreiten. Die Männer sind auf der Flucht, haben seit drei Tagen nichts gegessen und sind nach tagelangen Märschen im unwegsamen Gelände völlig entkräftet. Als sie sich dem Flussübergang nähren, lichtet sich der schützende Nebel. Sie werden erwartet. Im Kugelhagel sterben über 30 Männer. Nur neun können sich retten. Irgendwo da unten ist es passiert. Nur die Steine und alten Bäume sind als stumme Zeugen geblieben. die Hängebrücke über den Rio Fiorina. Von hier ist es nicht mehr weit nach Inla Piana. In Inla Piana befinden sich drei Bivakus, ein größeres und zwei kleine, sowie die Station der Carabinieri, die außerhalb der Saison allerdings nicht besetzt ist. Das ist für den Leben. Für den Leben am besten das Kleinste. Wir legen unsere Sachen im kleinsten Bivaku ab und beschließen, noch einen kleinen Ausflug zum Schluchtenweg zu machen. Ein alter Weg, der durch die Valgrande Schlucht führt und wegen seiner Gefährlichkeit bis vor kurzem gesperrt war. Nach zwei Kilometern kehren wir um. Denn wir müssen die Zeit im Auge behalten. Es wird Abend in Inlapjana und das übliche Hüttenleben beginnt. Kochen, noch ein bisschen mhm. über den Schluchtenweg quatschen und dann schlafen. Am nächsten Morgen. Das Wetter ist wieder prächtig und der Weg bietet immer wieder schöne Aussichten. Wer der klassischen Durchquerung folgt, muss hier die Brücke über den Rio Gabio überschreiten. Wir folgen dem Weg weiter geradeaus ins wilde Val Gabio. 50 Meter weiter liefert eine Quelle frisches Wasser für unsere Flaschen. Dann kommt das alte Bivaco Val Gabio. Eine alte Holzfällerhütte aus den 40er Jahren. Sie ist wegen Einsturzgefahr nicht mehr benutzbar. Der Holzwurm hat die Balken komplett zerlöchert. Weiter geht's im Val Gabio. Wir kommen zum Zufluss des Rio Raguzale, den wir ohne Probleme überschreiten. Im Frühjahr, während der Schneeschmelze, können solche Flussquerungen im Val Grande jedoch zum Problem werden. Das Gabio wird immer einsamer und man merkt, dass diese Route deutlich weniger begangen wird. An einigen Stellen ist Vorsicht geboten. Ein falscher Schritt kann fatale Folgen haben. Die Alpe Borgo delle Valli ist ein besonders schöner Platz. Wir beschließen hier eine Pause zu machen. Ich fange sofort an, die Ruinen zu erkunden. Orte wie dieser faszinieren mich. Nur noch ein Gebäude besitzt ein Dach. Erbaut vor 165 Jahren. Wie viele Winter wird es noch durchstehen? Wir betrachten die Hinterlassenschaften der früheren Bewohner. Das aber schon echt, aber das, der Rost an sich ist noch nicht das Problem. Ich glaube, es wird noch funktionieren. Hm. Jetzt sind wir aber mal irgendwie die Regen geschützt, aufgebahnt. Sollte schon ja. was helfen. Kleine ja. Spitzhacke noch. Das ja, ist ein schweres Teil. Ne? Ja, immer da kannst du doch nicht lange hm. müssen wir noch einen Schaft finden. Hm. Es geht weiter. Langsam wird es wieder steiler und der Rucksack spürbar. Kommen die Häuser von Kadiko Bit in Sicht. Kein offizielles Bivako. Es sind offengelassene Hütten, die noch über ein Dach verfügen, mehr nicht. Dunkel. Weiter oben liegt die Albe Quajouy. Mit 30 Gebäuden eins die größte im oberen Waldrande. Acht Familien bewirtschafteten früher diese Alp. 120 Kühe und 200 Ziegen weideten hier in den 30er Jahren des vorherigen Jahrhunderts. Bald werden auch hier die letzten Spuren verschwunden sein. Noch kann man sie sehen, die Reste einer untergegangenen Bauernkultur. alte Futterkrippen auf dem Dachboden, Steinplatten mit Rillen zur Entwässerung der Käseleibe. Hier wurde der Käse aufbewahrt und getrocknet. In einigen Gebäuden könnte man heute noch übernachten. 1967 wurde Joey aufgegeben. Seitdem herrscht Verfall in diesem letzten Außenposten, eine Zeitkapsel, die sich langsam auflöst. In ein paar Jahren wird alles vorbei sein. Wasser und Holzwurm sind die größten Feinde der Gebäude. Dringt erst einmal Feuchtigkeit durch das Dach ist das der Anfang vom Ende. Das Holz beginnt zu faulen und bricht. Die tonnenschweren Steindächer stürzen ein und begraben alles unter sich. In Kubit wird derweil Holz gemacht. Ich versuche mich im Feuer machen mit dem Feierstil. Hans wettet um ein Bier, dass ich es nicht schaffe. Dank trockener Birkenrinde sichere ich mir mein Bier nach dem dritten Versuch. Ein noch am Feuer sitzen und dann geht's in den Schlafsack. Mit 8 Grad in der Nacht bleibt es ungewöhnlich warm für diese Jahreszeit. Der nächste Tag begrüßt uns mit Morgenrot. Es geht drauf zu Alpe Quadrui und dann steil zu Bocchetta di Osolio. Von hier genießen wir die Aussicht. Es heißt Abschied nehmen vom Walkrande. Letzter Blick ins Valgrande. Grande. Ja. Ein schöner Pfad führt runter zu Alpesta Valley. Die Schlussetappe eine Reise durch eine vergessene Welt inmitten der Alpen.